Das ist andere Stross um mich. waren waren andere Stross. Das übrigens ein Double-Pack von Gegnern, ne? Das ist wurscht. Die haben wir jetzt Ge Gegner Doppelpack jetzt mhm. oh, okay. nur. <lacht> das war geplant. Das mhm. war geplant. Lol, also die kommen schon erst hier wie gesagt. es ist einfach mal aufgebrochen. <lacht> Vorgeplant. Jetzt fahren wir auf den Weg. Bitte <lacht> weg. Wow, vor, vor der LKW, der Autobahn OB. Dann genau. Ich fahre fahr mit zu dem ja? Doppelpack-Gegnern. Ich komme jetzt zu den Doppelpack-Gegnern und dann, dann killen wir die. Doppelpack. Ja, zu den doppelpack Also gibt's gibt einen Preisnachlass, wenn es den Doppelpack doch doppelt ja, Natürlich, bringen wir Ich muss Weiß, du hie, was sind denn von der doppelpack Ja, da wurde zwei. Da wurde zwei Da wurde ich. Da wurde das? Mhm. Ja, Roland, Minuten. Chill. ich. Da Da wurde ich. schön. Da Da wurde schon Da Da vorne wurde wurde Da das Da Da nicht. Na, die haben wir geflogen ist. Guten Tag, Ach, oh, die so. haben wir. LOL! Du bist da ja der Besser, was <lacht> <lacht> Wow, das war ja echt Ups. toll. <lacht> okay, ja, ich muss zur Feier werden, wir müssen mit unseren Tanz einüben. Ja, aber ein abschuss okay. Pff, scheiße bist du eigentlich? wie scheiße bist du? Oder mhm. wie fähr ich aus heute? Schüsse durchs Herz. Boah, wow, sechst du hey, das? mein, mein Messer ist rot. Schau dir mir das an. <lacht> Scheiße. Ey, das ist unfair. <lacht> da g'sicht die Sumpel. Naja, der ist auch überstehend. <lacht> Hallo, Kamil Pollen 559. Du bist auferregt! Wie hast du das gemacht? Was denn? Du bist auferregt! Wie denn? Ja, und der ja, du stimmt wegen der Polizei, wir müssen verarschen. Jetzt habe ich einen Traktor, ist das nicht wunderbar? Geil, ne? Bist Bitte sicher, dass einem Krepp-Test-Auto und leise V-V-Auto führt mir Spaß. Wow, das der Salvo 007, der ist länger als 2 Sekunden in meinem Stream drin. Das ist ja Rekord. Oh, geil! Wow, das ist geil! Jetzt sie gut, oder? Ja. Jetzt sie perfekt, sagst so. das? Okay, also mhm. ich muss äh, zur Feierwehr und wir machen jetzt unseren Tanz und den müssen wir studieren und jetzt sterben wir alle, wenn wir nicht den mhm. Kämmern und so. Ach so. schon schlimm in der Welt, gar Ja, das ist schlimm in der Welt. Ja, dann werde mein Stream abenden oder sowas. Weil ich muss dann ab. Ah du musst weg, du musst ja. nur an Tanz erinnern. Ja, genau. Auch geil. Also, so, kann. was macht ihr jetzt bei der Feuerwehr für einen Tanz bitte? Schön. <lacht> ja, wir machen den Feiertanz, genau, den, Feiertanz, dann den Regentanz. So. wir den Regentanz zur Genau, wir, Arsch, wenn euch das Wasser mehr ausgeht, dann ihr einen Regentanz, machen. Das ist ja interessant. Ja, genau, den muss man in den jungen Jahren scheiß studieren, weil später geht das nicht mehr. machen. Mhm, genau. Also wie gesagt, die muss los, Gas. Okay, ja, ciao. Okay, ja, dann werde ich den Stream jetzt auf.